Ich habe jetzt gerade mal rumgeguckt noch, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das schon zum Gespräch gehört, aber äh, auf der Landkarte, äh, äh, das ist schon dieses, ich teile es mal eben, ähm, also wo, wo, bei Urla sozusagen. Ne? Mhm, genau. Ich würde gern Stefan Polit begrüßen, der für das Klangforum ein Stück geschrieben hat, hochinteressantes und anspruchsvolles Stück, das äh, zum Glück auch schon fertig ist, wo es auch schon Notenmaterial gibt und wo also tatsächlich auch äh, sich mehrere Beteiligte schon darauf vorbereiten, auch durch Vorgespräche mit dem Komponisten. Das hier gehört jetzt auch im Grunde dazu. Für jemand, der nur aufs Plakat geguckt hat und noch gar nicht weiß, worum es geht, der Titel ist ja schon nicht ganz ohne. Das scheint griechisch zu sein, vielleicht eine Transliteration. Was ist Klasomenai? So viel habe ich jetzt schon gehört. Wie würdest du es aussprechen, Stefan? Ja, das kommt drauf an. Also Klasomenai wäre die altgriechische, wahrscheinlich korrekte Form, aber in römischer Zeit war das Klasomene und das ist auch so, wie das Neugriechische dann ausgesprochen wird. heute. Also Klasomene latinisiert dann. Den Namen habe ich selbst, glaube ich, zum ersten Mal im Religionsunterricht gelesen, auf einer Karte von Kleinasien. Ja. Ach so, aber immerhin, dieses, also das darf man ja nicht als Allgemeinbildung voraussetzen, außer wenn es einen schon interessiert. Es ist also ein Ort, das ja. weiß spätestens jetzt jeder, es ist ein Ort und zwar... In Griechenland oder in der Türkei? Ja, das ist äh, politisch äh, schwierig, das zu sagen, aber es ist in Kleinasien, das äh, kulturell, äh, zivilisatorisch natürlich äh, zur griechischen Geschichte gehört, aber seit geraumer Zeit äh, osmanisch und danach äh, türkisch ist. Also äh, heutzutage gehört es eben äh, zur Türkei natürlich. Das ist im, äh, eine, eine Stadt, die ursprünglich auf einer Insel äh, also lag und der Landzunge entlang des, äh, des Golfs von Izmir. Und wer ein bisschen äh, die äh, Antike, die, die Geschichte der, des Altertums kennt, vielleicht über Herodot, der äh, ist eigentlich mit den äh, Namen dieser Städte ein bisschen vertraut, weil äh, viele der, der umliegenden Städte gehörten zum Ionischen Städtebund und Klasomenai war eine dieser Städte. Ein großer historischer Kontext ist auf jeden Fall da, gerade in diesem Kulturraum. Genau. Wenn man das Stück sieht, wenn man in der Partitur blättert, bildet sich das auch ab in der Vielschichtigkeit der Texte, die du verwendest. Du bist da auch gewesen. Ne? Der Ort ist nicht in der Schule im Atlas entdeckt und so, sondern du bist vielleicht mal den biografischen Exkurs vorab für diejenigen, Zuschauerinnen, die dich nicht kennen schon. Du bist da auch gewesen, du hast sogar in der Türkei gelebt. Also elf Jahre am Stück und davor äh, eigentlich auch immer über längere Perioden. Und äh, außerdem bin ich äh, in der Pfalz aufgewachsen, also wie der Ernst Bloch, <lacht> und, äh, äh, zur Zeit auch wieder in der Pfalz zurück. Und äh, da schließt sich zumindest eine Art von Kreis, vielleicht ist es nicht äh, oder hoffentlich nicht der endgültige dieses Lebensganges. Aber du hast nicht in Glasomenai gelebt, sondern in der Stadt, in der Großstadt. Äh, nein, nein, Großstadt gewohnt. Ich habe seit 2009 in keiner Stadt mehr gewohnt. Die Stadt reizt mich nicht so sonderlich. Also ich äh, war immer näher der Dorfkultur und äh, nicht, Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kleinstadt Urla äh, wirklich noch äh, von Dorfkultur geprägt ist, aber es ist doch landwirtschaftlich. Also heute vor allem äh, neben der Olivenproduktion äh, vor allem ähm, an, ja, mit Artischocken und natürlich auch den typischen Zitrusfrüchten und äh, der typischen äh, mediterranen äh, Bebauung äh, geprägt. Nein, also denn wir wollten nicht in Izmir wohnen. Wir waren davor, auf, also meine Frau und ich, wir, wir lebten auf den Prinzeninseln vor Istanbul. Da habe ich sieben Jahre gelebt, seit 2009. Und äh, aufgrund der Ereignisse, äh, die, äh, also die uns zum ja, mehr oder weniger zur Flucht zwangen, haben wir uns dann entschlossen, die Region von Istanbul zu verlassen und an die Ägäis zu ziehen. Professionell, beruflich war das eine ziemliche Pleite. Eine Möglichkeit, wieder zu arbeiten an einer Universität, war überhaupt nicht gegeben dort. Und ähm, wir haben dort also ziemlich, äh, finanziell ziemlich in Not gelitten dann. Und so. Ja, aber du warst als Komponist äh, Hochschullehrer gewesen ja, für in längere Zeit und du hast diesen längeren Aufenthalt in der Gegend von Urla natürlich nicht unreflektiert gelassen, sondern das findet man unter anderem in diesem Stück wieder auf die eine oder andere Weise. Du hast es ja zum Thema gemacht. Genau, genau. Also das war, ähm, es ist auch immer, ich habe das immer noch im Kopf, äh, der Kontakt mit den Archäologen, das war ursprünglich ein, kam aus dem Wunsch, äh, also ich wollte meinen zweiten Roman über äh, in diese Region schreiben und äh, bin dann in Kontakt gekommen mit dem Archäologen Güven Bakir, der ist in der Türkei sehr bekannt, und zwar als Entdecker der äh, ja, Olivenöl-Manufaktur von, von Klasomenai, also von, am, im Hafen von Urla äh, befindet sich das. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, also in der, in der Archäologie ist das recht bekannt, recht bedeutend, und äh, ja, Güven Bakir war dann auch sehr offen, ja, wir haben uns getroffen und äh, haben uns über diese Sachen ausgetauscht. Und äh, wir haben ja also eigentlich uns so oft getroffen, wie es da noch möglich war. Und dann irgendwann im Frühjahr, ich glaube, es war im April 2018, kam dann die Nachricht, er sei gestorben. Ich weiß, du, es klang ja eben auch an, dass du auch Romane schreibst. Ein ja. Roman wird jetzt demnächst veröffentlicht, auch habe ich und zwar auf Türkisch. Ja, genau auf Türkisch. Darf man das schon vorher erzählen oder? Natürlich, natürlich. Hm. Allerdings mit Pseudonym, weil ich äh, damit verschleiere, dass ich nicht Türke bin. Hm. Ja. Wird interessant sein zu beobachten dann ja. auch. <lacht> Äh, ob das die Reaktionen beeinflusst? Äh, ich habe einfach sehr viele Erfahrungen gemacht, auch als Komponist war das so. Ich habe ja in, als in der Türkei als Komponist nie äh, die Ambition gehabt, dort aufgeführt zu werden. Ich habe das auch nicht sonderlich ernst genommen, die Möglichkeiten dort, auch in das Publikum nicht. Und ähm, es hat auch, ist es eigentlich auch nie, fast nie zur Aufführung gekommen. Das hat allerdings... Ähm, den Nachteil gehabt in Europa, dass man den Eindruck hatte, ja, weil von dem wird ja dort nichts gespielt, dann ist er kein guter Komponist. Ne? Ja, ich habe hab nicht versucht, in der Türkei irgendwie mich als Komponist zu etablieren. Das war für mich ein Ort, an dem ich leben wollte. Das war eine gewählte Heimat und äh, es war nicht mehr die zweite. Und äh, das war aber für mich am, also irgendwie bin ich immer noch dort. Es war, war auch nicht mein Ziel, jetzt hier in diese alte Heimat zurückzukommen, aber das Stück äh, Klasomenai ähm, reflektiert natürlich schon über diese Dinge. Es geht schon um diese Ortsbestimmung und äh, Kleinasien, das war immer etwas ähm, in der Schule, im Geschichtsunterricht, eben, ich habe auch Religionsunterricht erwähnt, da waren diese, diese Orte, auch diese Karten, die Geschichten von den ersten Philosophen. Das war immer irgendwie, ähm, also das ist ein Thema, das wir alle kennen aus der Schule. Aber für mich war das, ich, das einerseits etwas Geheimnisvolles, etwas Faszinierendes, andererseits etwas kaum Vorstellbares. Ja, aber auch wahrscheinlich in, der, in Bezug darauf, dass diese Orte tatsächlich noch existieren. Ne? Für uns ist es sehr leicht zu sagen, das alte Athen, das alte Kreta, als irgendein ähm, äh, quasi fiktiver Ort. Äh, aber wenn man in dem Kulturraum dort lebt, sind es ja gleichzeitig auch reale Orte. Der, ist es, Entschuldigung, wenn ich das, ist es Anaxagoras, ein Philosoph kommt auch vor, ne? in, genau, ja. in, in einem deiner Texte sozusagen. Offene, ich in, muss dazu sagen, also wir hatten auch äh, über meine Frau, wir hatten Verwandte in der Region, äh, also, in, ja, in, äh, also das ist das antike Didiman, also in Didim heißt das heute auf Türkisch, mhm. und ähm, in noch viel weiter südlich in Datta. Und ich hatte die Gelegenheit, auch teilweise mit meiner Frau, hauptsächlich alleine, die ähm, sehr, sehr viel von dieser ionischen Welt äh, zu der Zeit noch zu besuchen. Ich hatte sehr bald diesen Wunsch, also ich hätte nicht gedacht, dass ich nach den Prinzeninseln nochmal so eine Art von, sagen wir, mystischer Beziehung zu einem Ort aufbauen könnte. Das ist aber dann doch geschehen dort. Und es war dann der Wunsch, also mein, mein Siegel sozusagen, also der Region jetzt ja. von dieser Region mitzunehmen und daraus Kunst zu machen. Ne? Und dann hat sich durch den Kontakt mit den Bakirs, mit, mit, mit Huben Bakir und seiner Frau, ähm, ja, habe ich dann einfach äh, mehr über, über äh, Klasomenai gelesen, erfahren. Ich habe diese äh, Bibliografie durchforstet, äh, die also nicht nur äh, zur antiken Zeit gehört natürlich, sondern es gab von Reise bis zu Reiseschriftstellerinnen und Schriftstellern. Der ähm, Neuzeit natürlich, ne? bis mhm. ins 19. bis 20. Jahrhundert gab es sehr, sehr viel äh, Berichte darüber, weil ich hatte immer noch im Kopf, ich wollte einen Roman äh, schreiben, äh, der in den 70er Jahren spielt und zwar zur Zeit der Entdeckung dieser, dieser ähm, Olivenölmanufaktur, ne? das war 1979 ja. und ich habe deswegen auch sehr viel recherchiert über die 70er Jahre, also im Sozialmilieu, äh, äh, ne? einfach, also bei den Bauern und so, ich habe überall nachgefragt, wie das wie verschiedene Orte aussahen zu der Zeit und ich habe so ziemlich alles äh, mir angesehen, auch an religiösen Städten, es gibt da sehr, sehr viel von den Aleviten, von den Muslimen, es gibt natürlich von den Griechen alles Mögliche, äh, wobei, was die Griechen betrifft, da niemand da war, der was erzählen konnte, man da muss sich dann selbst weiter irgendwie forschen, ne? Mhm. Ähm, auch einen griechischen Archäologen 1922, der als erster in Klasomenai gegraben hat, der hieß Economos, ähm, und auf, den hat sich der, auf, den, auf dessen Arbeit hat Güven bakur äh, aufgebaut dort. Das persische Imperium spielt ja auch noch eine Rolle bei der Textzusammenstellung, glaube ich, oder bei der historischen ähm, Konstellation, die da entsteht. Kleinasien war persisch lange Zeit, das kennen wir aus, der, aus den Historien von Herodot, also, ich habe versucht, die, die Texte, die antiken Texte, die Vorlagen in einen Zusammenhang zu bringen, natürlich. Und ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit Mythologie, also nicht nur mit der Theorie von Mythologie, wie zum Beispiel durch die Lektüre von Claude Lévi-Strauss, also durch den Strukturalismus, sondern auch wirklich mit der Mythologie selber, also vor allem mit, den, mit, mit dem Alten und dem Neuen Testament und mit der ganzen platonischen Literatur. Und äh, es ging ursprünglich natürlich für mich erstmal um die musikalische äh, Symbolik, die da drin steckt, also die, die Arithmetik, die äh, auch in der Bibel überall zu finden ist. Ne? Also ich meine, man kann die ganz viele Dinge da auf, auf äh, harmonisch-akustische äh, Problem, Probleme zurückführen. Äh, nicht, dass das die einzige Bedeutungsebene sei, es ist mehr so, dass offenkundig die, die damaligen initiierten äh, Schreiber ihre ähm, diese Mythologie in eine Art von Kleid äh, präsentiert haben. Das ist diese, man könnte fast sagen, eine Art harmonisches Gewand. Ne? Also das sind diese ja. akustischen äh, äh, Phänomene äh, und äh, Verhältnisse, die äh, rein mathematisch auch schon funktionieren. Der äh, Musiktheoretiker Ernest MacLean hat deswegen auch behauptet, dass äh, die gesamte altertümliche äh, Literatur gar keine Mythologie sei, sondern eine mathematische Metapher. Und ich würde da nicht so weit gehen, das ist Quatsch, also meiner Meinung nach, aber was, also er hat die Hauptarbeit geleistet, was die, die Entdeckung dieser und auch Auswertung dieser, dieser, dieser harmonischen Beziehung in der, in, in der altertümlichen Mythologie betrifft. Ja, dass dieses Umkleiden der Erzählung oder der, der mythologischen Ebene, äh, hat das für dich in deinem kompositorischen Denken auch schon eine Rolle gespielt, zum Beispiel beim, beim Komponieren dieses Stückes? Also gibt es da, jetzt mal naiv gefragt, gibt, es gibt eine, eine Frauenstimme, ne, ein Mezzosopran, der Texte singen kann, das andere sind Instrumente. Wird der transportierte Text sich auf einer anderen Ebene bewegen als der die instrumentale Begleitung, oder ist das nicht so weit getrennt? Nein, es ist nicht so getrennt. Also es ist schwierig, ähm, also genau äh, das abzugrenzen, äh, fällt mir schwer. Es ist natürlich keine Programmmusik oder so etwas, ne? hm. aber es gibt durchaus ähm, schon eine gewisse Dimension der Ausdeutung der Musik. Ne? Allerdings ähm, das Verhältnis zwischen äh, Textbedeutung und, äh, und Klang, tendiert eher in die Richtung der Makam-Musik und das ist auch äh, in großformal ist das schon sichtbar an dem Aufbau des Stückes. Ne? Das ist aufgebaut wie ein, ähm, wie ein osmanisches Peschref, also, wie eine, wie, wie eine, also das ist eine bedeutende, eine, eigentlich die wichtigste osmanische größere Kompositionsform, wobei auch groß, das heißt, das waren Stücke, die gingen höchstens so fünf Minuten normalerweise. Ja. Also Makam ist äh, sowas wie ein Modus. Ne? Ja, genau. Es ist noch ein bisschen mehr wie auch ein, ein Raga vielleicht. Äh, damit kann man es auch vergleichen. Aber es ist nicht so, dass man das ist keine Makam Musik, die ich hier geschrieben habe. Ne? Das war wirklich, es ist eher eine spekulative äh, Annäherung an die, an die ähm, arithmetische Tradition Kleinasiens. Ja. Aber es ist trotzdem, ich bin ja selbst irgendwie, also Julien Jalal, den Weiß, mit dem ich in Istanbul zusammengearbeitet habe, der hat immer von sich selbst gesprochen als moi en tant que Arabe. Und äh, ich würde dann moi en tant que Türk äh, mhm. wahrscheinlich sagen. Ne? Also, äh, dass äh, bestimmte äh, Orientalisierungen in meiner Biografie und in meiner Arbeit natürlich irgendwie auch sich äh, inkarniert haben in meiner in meiner Komposition, in meinem Kompositionsprozess. Ne? Ja, Also auch in der Materialverwendung, aber du versuchst ja, ja jetzt keine, keine alte Musik zu schreiben in, in dem also Sinne. Eine griechische Musik, weil wir wissen ja so wenig darüber und äh, abgesehen davon wäre das einstimmige Musik. Also es ist natürlich eher so, dass ich hier, ähm, also von da ist es tatsächlich Utopie. Ne? Also da wären wir dann auch bei unserem Ernst Bloch. Ja. <lacht> und, ähm, es ist allerdings eine andere Form von Utopie als, ähm, als die gängige, sagen wir mal vielleicht. Also, ähm, ich meine, soll ich das ein bisschen weiter ausführen? Ja, gerne. Also erstmal haben wir das Problem, dass ähm, also die Widerstände gegen diese Art von Musik sind erheblich gewesen in meiner Biografie. Also in den letzten 20 Jahren. Einerseits sind die äh, wahrscheinlich daher gekommen, dass ich äh, äh, mal zu Islam konvertiert bin. Ja, also die waren eher außermusikalisch motiviert, dass die Leute sich einfach meine Musik nicht ansehen wollten. Andererseits ist natürlich ein, äh, diese mikrotonale Musik immer noch sehr schwierig, sehr schwer für Ensembles. Ne? Mhm. Und äh, im Orchester ist sie so gut wie unmöglich, also bis auf sehr einfache Sachen wie Vierteltöne. Aufgrund der Differenziertheit, die man dazu... Bräuchte wahrscheinlich. Ne? Und ja, die Koordination, die wird auch uns noch äh, Probleme äh, bringen, natürlich. Ne? Also, es ist auch nicht so, dass ich das leicht nehme, sondern das hat mir schon die ein oder andere schlaflose Nacht äh, beschert und das wird es wohl jetzt auch in Richtung, äh, wenn wir uns zum Konzert nähern, noch öfter tun. Vielleicht äh, werden die Proben aber dann auch so gut laufen, dass ich <lacht> wieder. Und ich, ich wage mal äh, vorzugreifen, äh, wahrscheinlich werden das wird das nicht unbedingt deswegen schwierig sein, weil es mathematisch konstruiert klingt, sondern wahrscheinlich wird es sogar äh, im Detail frei klingen. Aber äh, du hast natürlich genau äh, organisiert, was da passiert und dass äh, das es in ja. dieser Freiheit auch eine, eine Ordnung gibt, die komponiert ist. Genau, also das ist, äh, da ist sehr viel Organisation und äh, ja, Kenntnis, sagen wir mal, auch intritt. Intuition ist ein schlechtes Wort, aber ich würde jetzt einfach mal so, in, die Alltag, in der Alltagssprache würde man Intuition sagen, aber das stimmt natürlich nicht eigentlich im, im Detail. Ne? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, intuitive Erkenntnis der, der Harmonik und das natürlich etwas, was äh, ich mir im Laufe von vielen Jahren selbst äh, antrainiert habe. Ne, ja. Aber äh, es geht weniger um das Problem meines Gehörs, sondern um das ganz technische Problem, dass wir natürlich dann das schaffen müssen, auch wirklich unisono zusammenzuspielen an manchen Passagen. Ne. Und das kann koordinatorisch, kann das, wird, wird das noch Probleme bringen. Ne. Ja, ich blende hier äh, Partiturausschnitte ein, auf denen man zum Beispiel die äh, kleinen angemerkten Intonationsabweichungen sieht, in cent also äh, 100 Cent pro Halbton nach unserem westlichen Tonsystem, äh, die man also bis auf die einstellige Abweichung äh, auch hören kann und äh, auch entsprechend intonieren kann. Es ist nur nicht gerade das, was man äh, normalerweise in seinem Studium lernt. Das ist auch nicht das, womit man in der Instrumentalpraxis normalerweise beschäftigt ist. Das wird also ein interessanter Einstudierungsprozess sein. Und es hat sich jetzt auch schon gezeigt bei deinem Vorgespräch mit Walter Nussbaum, mit dem Dirigenten, dass das auch für einen Dirigenten nicht intuitiv erfassbar ist, was wie zusammengehört und welche Akkorde sich ergeben. So wie man das bei traditionellerer Harmonik oder der Harmonik im Kanon der westlichen kompositorischen Entwicklung schneller erkennen würde? Ja, das liegt daran, dass die Notation natürlich sich noch nicht so durchgesetzt hat. Das ist die ähm, helmholtz Ellis notation von Marc Sabat und Wolfgang von Schweinitz. Äh, für die habe ich mich äh, vor relativ kurzer Zeit entschieden. Das war vor fünf Jahren, glaube ich. ja. Und ähm, die hat äh, sehr viele ähm, organisatorische Probleme in meinen Partituren gelöst. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass sich diese Notation als äh, Standard durchsetzen wird international für, diese, für die Notation dieser Art von Musik, also von, in reiner Stimmung. Und ähm, erstmal äh, ist natürlich die Notation, die Helmholtz-Ellis-Notation ist dadurch auch eine, eine Stellungnahme zur, ähm, zur, ja, zum, zur Theorie von, von musikalischer Geschichte. und im Grunde auch von musikalischer Utopie, weil wir nämlich davon ausgehen, dass sich dieses Tonempfinden, das wir aus der tonalen Musik kennen, weiterentwickelt. Das heißt, die Utopie liegt darin, dass es, es gibt eine Kontinuität, die geht von aus dem ambrosianischen Gesang bis bis heute weiter, die wurde aber unterbrochen durch diese atonale Musik, natürlich auch im 20. Jahrhundert. Das soll nicht heißen, dass die atonale Musik irgendwie die sei oder so weiter, die hat, das hat alles seine Bedeutung, aber äh, der, der Strang der Musikgeschichte, an dem ich weiter arbeite, eben dieser andere, das ist der, der auf der, der reinen Stimmung beziehungsweise auf, den, auf der wirklichen Herkunft der musikalischen Intervalle und der Tonsysteme beruht. Mhm. Die Erfahrung gemacht, ich in neulich in der Portfahng Universität, da habe ich einen Kurs für Mikrotonalität geleitet im vergangenen Wintersemester. Ähm, das war ähm, schwierig. Also sehr, sehr. Am Anfang haben wir Wieschnegratzki gemacht, da ging es so um Vierteltonmusik auf dem Klavier. Das war noch recht einfach zu erklären. Aber dann äh, sind wir zu dieser Helmholtz-Notation gekommen. Irgendwann, also wir haben natürlich mit mit Vorbereitung über Harry Partch und Ben Johnston und so weiter. Ähm, es war bis zum, bis zum Schluss war es einigen Studierenden nicht zu erklären, dass die Töne nicht natürlich diese 100 Cent, also diese Klavierstimmung sind. Ne? Also es war im Grunde die meisten Komponistinnen und Komponisten heutzutage, die man jetzt unterrichtet an der Hochschule, die kommen mit diesem Verständnis, das ist so eine Art von wie am Computer mit der Maustaste, ne? also äh, als würden die Töne so aus dem Supermarkt kommen. Die kommen einfach eben von dort, ich habe eine bestimmte äh, Tonhöhe, die ich bestelle und dann kriege ich die so. Ne? Aber wie diese, warum diese Tonabstände so sind und warum wir bestimmte Dinge damit empfinden, ja die meisten von denen empfinden das vielleicht auch gar nicht mehr. Ne? Also diese Verbindungen, die, die, diese Verbindung ist gekappt, da ist natürlich ähm, sehr viel Schaden angerichtet worden auch. Ne? Also ähm, ja, es ist auch nicht so leicht zurückzudrehen, diese Entwicklung. Ne? Also wenn, wenn jemand heute gewohnt ist, dass das Tonsystem dadurch definiert ist, dass die Software des Digitalpianos so programmiert ist, dass man allenfalls noch vorgegebene Abweichungen äh, dazu programmieren kann, äh, dann ist der Weg zurück sehr weit. Jetzt, äh, jetzt gibt es natürlich auch die praktischen... Intonationsfragen in einem Ensemble aus, aus hochspezialisierten Musikern, wie wir es hier haben. Äh, okay. Da hast du aber auch ne, natürlich aus äh, auch pragmatischer Erfahrung heraus, nehme ich an, ähm, du unterscheidest ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, steht im Vorwort, dass das Horn und die Harfe äh, eher stabilisierende Funktionen haben in der Intonation und die ähm, anderen Instrumente, äh, weiter abweichen oder noch komplexere äh, Intonationssysteme benutzen. Das ist es natürlich okay. beim, bei der Harfe ist es einleuchtend für den Zuhörer, weil auch klar ist, wenn die einmal gestimmt ist, äh, dann wird die Harfenistin der Harfenist während des Konzerts nicht mehr so viel an den Tonhöhen verändern können. Äh, beim Horn ist es jetzt aber noch anders. Ich habe gesehen, du schreibst äh, ziemlich ausführlich, wie der Hornist oder die Hornistin in unserem Fall äh, sich auf dieses Intonationssystem vorbereiten soll. Es ist wahrscheinlich für einen Hornisten, wenn er das liest, gar nicht so schwierig, weil er mit solchen Fragen wie äh, Naturtönen, Intervallen, die in der natürlichen, äh, in der Obertonreihe sind, reinen Intervallen, viel zu tun hat. Aber von der Realität eines Klavierspielers zum Beispiel ist das schon relativ weit weg. Ja. Ja, man kann aber die Rolle der Blechblasinstrumente mit dieser reinen Stimmung. Ich weiß nicht genau, wer das erfundert, aber es ist sehr prominent eben bei Max Sabat und Wolfgang von Schweinitz und insbesondere durch die Arbeit von Max Sabat, die Erfindung dieses rein gestimmten, also sagen wir das Naturventil-Blechblasinstruments. Und das geschieht dadurch, dass die Ventile einzeln rein gestimmt werden. Das ist relativ einfach möglich und dadurch die Ventilkombination, die Obertöne, hat man dann Möglichkeiten, die wiederum aufeinander abzustimmen. Also... Man, normalerweise sind die Instrumente auch äh, dafür, ja, die sind im Grunde schon dafür ausgerichtet, äh, wenn man, äh, je mehr Ventile gegriffen werden, umso mehr Abweichungen gibt es sowieso auf dem Instrument. Und deswegen gibt es ja auch dann äh, Stimmzüge, mit denen man dann auszieht, beim dritten Ventil zum Beispiel auf der Trompete oder so. Ne? Also, die man dann ausziehen kann, um das zu hoch, äh, also die, die zu hohe Intonation wieder auszugleichen. Und äh, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir, nicht ausgleichen. Das heißt, wir bleiben in der reinen Stimmung und äh, die Person, die, die Instrumentalistin, der Instrumentalist muss nur lernen, dann wirklich rein zu intonieren. Aber ist es auch richtig, wenn ich mir das jetzt äh, vorstelle, ähm, wir haben ja das Stück alle noch nicht im Zusammenhang gehört, aber wenn ich mir vorstelle, äh, ist es so, dass äh, in deiner Kompositionstechnik für dieses Stück äh, mehrere Systeme auch ineinandergreifen. greifen, also dass ein Reichtum dadurch entsteht, dass du, äh, sagen wir mal zum Beispiel die Perspektive der Hornistin, die sich ähm, in einer äh, Reihe oder in verschiedenen Naturtonreihen bewegt oder auf der Grundlage intoniert, dass die nicht unbedingt im, äh, im selben System spielt wie die anderen Instrumente zur selben Zeit oder ist das, das immer... Gibt es eine Skala sozusagen? Ja, jetzt gibt es eine Skala fürs ganze Stück, in der sich alle gemeinsam bewegen oder variieren. Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Meine Musik, ich äh, äh, betrachte und ähm, erkläre meine Musik ja auch als systemkritisch. Ähm, und äh, es gibt kein System. Ne? Das ist also, das, äh, wenn du von einem System mhm. sprichst, gibt hier in meiner Musik kein System. Schon der erste Fehler, ja, ja. ja. Es gibt nur die Natur. Und ähm, diese Natur ist aber unendlich. Das heißt, wir sind nicht mehr in diesen geschlossenen Tonsystemen, die man in vielen Traditionen findet. Ne? Und das kann man durchaus auch erkennen, äh, von, weil man kann es vergleichen mit einer Hinwendung vom, von der Religion zur Spiritualität. Ne? Es ist ganz ähnlich. Wir haben ja auch... Ähm, zwischen diesen Tonsystemen und der Musiktradition und den religiösen Traditionen eines Landes. Die kann man immer parallel betrachten. Ja. Die sind da irgendwie. Und wir kommen hier in eine, in eine Öffnung hin zu etwas Universalerem. Ja? Und ähm, das heißt, äh, die äh, Verhältnisse, die sich dann aus den Akkorden entwickeln, das ist frei in der reinen Stimmung. Diese Dinge entwickeln sich und sind natürlich gebunden schon an die, ähm, an die Akustik und also an die darin liegende Mathematik, dass eben einfachere Schwingungsverhältnisse konsonanter sind als Dissonante, dass sie auch so empfunden werden. Das, es gibt auch die Physiologie unseres Hörens, die damit zusammenhängt. Deswegen brauchen wir keine Systeme mehr. Wir brauchen also nicht mehr den, diesen Komponisten des 20. Jahrhunderts oder der Nachkriegszeit, der also hier kommt mit seinem Konzept und äh, die Welt durch dieses Konzept erklären will. Ne? Ja, das und, hat durchaus totalitäre äh, Züge natürlich auch, wenn man an die Nachkriegsavantgarde denkt. Also irgendwie solipsistisch und ähm, die, klar über diese Zusammenhänge können wir jetzt wenig reden. Aber es gibt natürlich etwas geopolitisches darin, nämlich also das Verhältnis zwischen dieser lokalen kleinen selbstorganisierten Kultur dieser dieser griechischen Kultur, also dieser, dieser Dörfer und kleinere Städte, die sich zu Bünden zusammenschließen, und dem Imperium, das dann äh, innen aufgepropft wird mit, ja. mit den äh, Persern. Ne? Und das Imperium an sich ist natürlich auch, es gibt ja in meiner, in der Zusammenstellung der Texte gibt es keine Wertung. Ne? Ich sage nicht, wer ist böse, die sind gut oder so. Ne? Das würde auch äh, meiner Rolle als Komponist nicht gerecht. Äh, ich kann nur Dinge nebeneinander stellen, in Beziehung bringen, wie Akkorde. Ne? Ich kann sie also wie in Kadenz, äh, Kadenzen zusammenschließen und äh, diese Verhältnisse erforschen, beziehungsweise gar nicht erforschen, sondern einfach auflösen nach den ihnen innewohnenden Prozessen. Ja? Und diese Analyse, das Intellektuelle, das überlasse ich dann dem Publikum. Ja? Ja, man muss, müsste ergänzen, wer sich damit ne, noch näher beschäftigen möchte, äh, du hast den größeren Aufsatz, das schwarze Loch, Modernismus und globale Vernichtung, ich blende es dann mal ein, in Musiktexte veröffentlicht, 2019, äh, der diesen Zusammenhang, glaube ich, ein bisschen weiter ausführt, den du jetzt äh, angesprochen hast. Äh, also Danke. da geht es durchaus auch um ein Umdenken in der, äh, also auch in der Fortschrittsidee, oder ein Abwegkommen von der Fortschrittsidee und der Industrialisierung der äh, Entwicklungen, äh, wie sie ja in der Musikgeschichte auch der, äh, bis in die Gegenwart noch prägend war. Selbst in der Geschichte der Avantgarde-Musik, im Begriff der Avantgarde. Und jetzt gibt es natürlich auch dank der Anregung solcher ähm, philosophischen Richtungen oder Denkansätze wie, wie dem von Ernst Bloch da auch, äh, die Suche nach Alternativen oder nicht systematischen, nicht, ähm, vor allem nicht alternativlosen Entwicklungslinien, sondern ja. eben äh, auch nach äh, Entwicklungen, die viele Alternativen gleichzeitig bieten und wo äh, eben die Nicht-Systematik den, den größten Reichtum bedeutet. Ja, äh, und genau. Also äh, ich meine, wenn wir von... Loch reden. hier beziehe ich mich vielleicht doch auf die heutige Zeit, die Frage stellen, inwieweit die heutige Kunst, und das, ist, das stelle ich ja in Frage in dem Aufsatz das Schwarze Loch, inwieweit die heutige Kunst überhaupt die, ähm, die heutige bürgerliche Gesellschaft noch kritisiert. Oder ist sie einfach gefangen in einem generalkapitalistischen System, in dieser Polarität, die ich als digital bezeichne, bringe ich in Verbindung mit dem Digitalen. Ne? Also das Digitale, das kennt eben nur eins und null, an und aus, beziehungsweise die Gegenseite und die, die eigene Seite. Aber äh, das Leben selbst ist natürlich nie so einfach. Und es führt dann zu einer zerstörerischen Radikalisierung, die wir heute beobachten können. Ne? Also, und die uns natürlich auch mit, mit höherer Ironie auch noch durch die Pandemie vor Augen geführt wird. Es ist ja kein Bloch-Zitat oder sowas in deinem Stück, sondern die Philosophen oder die Autoren sind älter, deren Texte man da hört. Ja. Aber du hast eben den Zusammenhang schon ein bisschen erklärt. Ich fand dieses im Zusammenhang mit so einem Stück, was auch sich auf einen Ort bezieht und gleichzeitig eine Utopie darstellt oder vermittelt, gibt es dieses schöne Zitat am Ende des Prinzips Hoffnung von Bloch, wirklich das Ende des Ganzen. Werkes, wo er nämlich sagt, äh, die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende die Gegebenheiten, umbildende und überholende Mensch, hat er sich erfasst und das seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet. So entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin doch niemand war, worin noch niemand war, Heimat, Heimat ist das letzte Wort da, Gut, ja. ist, dieses, ähm, ist dieser Ort, für dich auch Ist das ein Heimatort, dadurch, dass du ihn auch in ein Werk überführt hast? Ja, es ist, eine, glaube ich, eine gewählte Heimat. Ja. Ja. Es ist natürlich eine utopische Heimat. Und ja. ähm, ich glaube, in der Klangwelt der Musik, also diese, diese sehr feine, diese... Ähm, mikrotonale Harmonik, die also wieder wie, wie die frühere Harmonik aufeinander hört, wo jeder Ton wichtig ist und wie er sich auflöst und wie er weitergeht und so, aber gleichzeitig alles im Zusammenhang widerstehen muss und auch viel beweglicher es sich in jedem Moment irgendwo wenden könnte, theoretisch, ne? in verschiedene, in mehr Dimensionen als früher auch. Ne? Mhm. Das ist natürlich meine utopische Heimat. Die aber auch nicht von selbst stabil ist. Ne? Das sind ja alles auch Akkorde, wo jede einzelne Intonationstrübung oder Veränderung, auch wenn man es gar nicht bewerten will, äh, das Ganze verändert. Also es kommt schon auf alle äh, Einzelstimmen an, im Gegensatz zu, zu, zum Beispiel mit einem Orchesterwerk, wo ja viele äh, Stimmen auch einander nur verdoppeln oder ähm, unterstützen. Es gibt äh, Phänomene wie Zauberei in dem Stück natürlich, weil äh, es gibt, an manchen Stellen sind eben kleine, um die Praktikabilität zu erhöhen, sind äh, winzige äh, mikrotonale Unterschiede manchmal gelöscht. Und es ist auch nicht das Ziel dieser Musik, dass man jetzt eine neue Art von Religion schafft, also eine Art von Purismus, was diese, die, die Reinheit der Intervalle betrifft. Das ist ja an sich schon eine Art von Faschismus. Also, sondern äh, es geht hier um dieses lebendige Miteinander, wo die Dinge so aufeinander zu äh, sich anziehen. Es ist mehr eine Art von Magnetismus, von Mobiles, die sich bewegen. Ja? Und das ist natürlich ein soziales Miteinander. Ja? Und ähm, meine Utopie ist ja anthroposophisch also und äh, ist auch sehr viel von der Spiritualität geprägt, äh, von anderen Autoren äh, auch natürlich. Und äh, ich kann ähm, deswegen, also, Bloch in, also zu, bei aller Sympathie Bloch gegenüber, ist Bloch für mich natürlich dann nur eben ein Philosoph, vor dem ich meinen Hut ziehe. Das ist ja auch eine Philosophie mit einer starken sozial, sogar sozialpolitischen Komponente, die äh, sicherlich auch mit den Zeitumständen zu tun hat, wann und wo sie entstanden ist. Es ist vielleicht auch marxistisch sogar in dem Sinne, dass äh, wir haben ja hier die Sklavenhaltergesellschaft äh, dargestellt ne? mhm. und äh, es wird auch hier nicht beschönigt. Äh, die Frauen sind nur am Rande erwähnt. Es gibt nur zwei, äh, also die Frauen entweder als die eritreische äh, Sibylla, die äh, in ihrer Grotte ihre äh, meistens äh, düsteren Prophezeiungen so, ja. von sich gibt, in, also eine Art atavistische Form von Prophetin und ähm, daneben die Frauen der Stadt, die immerhin die Freiheit haben, sich zu weigern, ihre Haare abzuschneiden, um ein Seil zu knüpfen, äh, damit sie die Männer, diese Herakles-Statue auf dem, äh, auf, auf dem Isthmus zwischen Chios und Erythraia äh, an Land ziehen können. Ne? Wobei die Sklavinnen sich dann bereit erklärt haben und die wurden immerhin dann belohnt äh, und durften dann, durften also bis heute, sagt eben der Geschichtsschreiber, das Heiligtum äh, betreten, während die Frauen, äh, die freien Frauen, die Bürgerinnen, nicht äh, das betreten dürfen. Ne? Das sind, äh, ist natürlich, äh, muss man sich, ich glaube... Ja, die ein Anekdote verkehren in dem, was da erzählt wird, in den, in den Texten. Ja, es ist also, wir sind immer äh, am Rande noch zur Mythologie, wir sind noch in dieser hellseherischen... Form der Welt anschauen. Ne? Und äh, bei der eritreischen Sibylla ist das ja auch so. Ne? Also das ist noch diese eine Art alte Form von, von äh, Initiation, von, von, äh, ja, oder von, von Intuition. Ne? Aber wir sind in dieser altgriechischen Welt, sind wir an einem Moment, wo Geist, Körper und Seele eins geworden sind. Und hier ist alles zusammen. Ne? Und, äh, und in unserer Gesellschaft sind wir schon wieder dabei, uns von dort herauszubewegen. Also da ein, ein Teil davon ist die Digitalisierung, ist die, die Möglichkeit, dass wir überhaupt äh, diese temperierten Intervalle auf dem Klavier, dass wir die als richtig wahrnehmen und dass wir damit Musik machen, obwohl sie eigentlich, wenn wir von reinem Materialismus sprechen würden, falsch sind. Ne? Mhm. Das heißt, wir können schon diese Beziehung knüpfen dazu. Wir sind nicht wie die Griechen gezwungen, jedes einzelne Intervall ganz genau abzutragen, auf der Seite und zu berechnen. Wenn das Intervall bei dem alten Griechen, wenn das Intervall ein bisschen falsch gestimmt ist, dann ist es nicht mehr dasselbe Intervall, dann ist es eine neue Proportion. Mhm. Ne? Also egal wie kompliziert, das hat, das hat ein neuer, neuer Zahlenbruch, muss dann dafür, ist dann dafür gefunden. Ne? Und mhm. so sehen wir das heute nicht mehr. Deswegen können wir auch ein Auge zudrücken bei zwei oder drei Cent Unterschied. Ne? Mhm. Aber das konnten die nicht. Deswegen ja. stört uns das äh, syntonische Komma nicht unbedingt, selbst wenn wir es hören, weil wir in dem temperierten System für den großen Teil der gegenwärtig klassischen Musik einfach daran gewöhnt sind, dass eine Terz nicht rein ist, sondern temperiert, damit eben Modulationen möglich sind. Aber äh, da gehst du ja jetzt in eine größere Differenzierung rein und äh, lässt das sozusagen auch hinter dir oder vor dir, also äh, gehst einen anderen Weg. Äh, das wird sehr spannend sein beim Hören. Aber die, das Ziel ist natürlich eine Art von Ökologie. Das ist die Utopie, also das ist der Wunsch natürlich, wo wir hin müssen. Und äh, ich glaube, dass ich damit, ähm, wir haben über Boys gesprochen zum Beispiel, ne? oder über Edgar Reitz, also, ähm, dass wir da, also das ist doch eine Art von äh, eine, ähm, eine Art von grüner äh, ein, ein Weg zurück zur Natur auf jeden Fall und das hat meine Musik, meine Art des Komponierens schon als Student sehr geprägt, das war der Wunsch, etwas wovon ich glaubte, dass ich es verloren hatte oder wo was mir, was mir irgendwie fehlte, eine Art von Entfremdung vom Klang selber, von den Tönen, wieder zu überbrücken und wieder dorthin zu finden und dabei meinen eigenen Stil zu finden natürlich auch. Dieser Stil war eben nicht geprägt von der Abgrenzung von der Natur, sondern ganz im Gegenteil, von dem Zurück zur Natur.